Hey Leute, willkommen zu dem vierten tutorial Video. Heute wollen wir zwei LEDs blinken lassen. Hier sind die Sachen, die ihr braucht. Einmal braucht ihr Kabel. Genau zu sein sechs Stück. Drei von zwei Farben. Dann zwei Widerstände, jeweils 100 Ohm. Dann zwei LEDs, den Arduino, das Breadboard und das USB-Kabel. Als erstes stecken wir die beiden LEDs rein. und merken halt, welches das lange und welches das kurze Beinchen ist. So. Die erste LED ist drin. Und die zweite LED ist auch drin. Nun nehmen wir noch Widerstände, diese kommen jeweils, verbinden sich mit einem Bein der LED und einem anderen Pin und das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir die beiden LEDs mit den Widerständen hier eingesteckt. Nun nehmen wir die Kabel machen einmal hier an das positive Ende. Machen einmal ein orangenes Kabel. Na, komm. So. Bei der anderen LED natürlich auch. So, jetzt haben wir die beiden Pluspol der LED schon mal als orange markiert. Nun... Nehmen wir die blauen Kabel oder halt andersfarbige. Stecken die an das Ende, wo der Widerstand ist. So, dann haben wir die auch eingesteckt. Die blauen Kabel stecken wir auch hier in die blaue Leiste. So. Nun. Gucken wir, wo die Pins 7, wo die Pins 7 und 8 sind. Hier sehen wir sie 7 und 8. Mit denen verbinden wir die einzelnen Kabel, die Orangen und die. Dann nehmen wir das andere Blaukabel noch, stecken das hier. In den blauen Teil, also in die blaue Leiste rein und stecken das in den Ground Pin. Das ist schon der Aufbau. Das eine Kabel bleibt übrig, weil ich mich doch verschätzt habe. Und jetzt geht es an, ans Programmieren. Erstmal machen wir es wieder an, stecken wir es wieder an. Und wir sehen noch im letzten Mal, das Programm leuchtet noch von der blinkenden LED. Nun geht's ans Schreiben des Programms. Wir öffnen nun das Arduino Programm. Dann haben wir noch unser altes Programm drin. Das behalten wir auch direkt, nur ändern den Pin um in 7 Output und Pin Mode 8 Output, da wir zwei LEDs betreiben. Nun haben wir hier im Void-Loop, haben wir digital Ride 13 High, dann nehmen wir nochmal 1000 Millisekunden warten. Dann machen wir das wieder aus, die LED und machen sofort mit digital DigitalWrite die LED an Port 8 auf High. Da habe ich was falsch geschrieben. So, alles groß schreiben. Was wir noch machen müssten, ist aber hier das auf PIN 7 ändern. Da wir jetzt PIN 7 benutzen. Nun lassen wir den wieder warten. Dann machen wir Digital Right. PIN 8. Low. Also wieder ausschalten. Danach Delay 1000. Nun haben wir das Programm schon geschrieben, wir definieren erstmal, dass der Pin 7 und der Pin 8 als Output für die LED sind. Dann schalten wir die LED an Pin 7 an, warten eine Sekunde, schalten sie aus, schalten Pin 8 an, warten eine Sekunde, schalten Pin 8 aus, dann warten nochmal eine Sekunde und es fängt wieder von vorne an. Das macht es unendlich lang. Jetzt spielen wir es gerade mal drauf, also wir laden es hoch, vorher testen wir immer noch, ob auch der Port ausgewählt ist alles und laden wir es hoch. So, jetzt blinken die nacheinander, aber wir sehen, hm, das mit diesem Delay ist doch noch nicht so schön. Wir müssen das Delay nämlich weglassen, ist nämlich keine Pause, wo, wo keine von denen an ist. Wir laden es nochmal hoch. Und schon sehen wir ein schönes Blinken. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel ein Polizeilicht nachmachen wollen, nehmen wir mal eine Verspätung von ca. 200 Millisekunden. Spielen es wieder drauf. Und haben Blaulicht von der Polizei. Ich glaube aber eher 500 Millisekunden sind genauer. Ihr seht, so leicht kann man zwei LEDs zum Blinken bringen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann und ciao.